Wie wir alle wissen, ist der Klimawandel kein reines Umweltproblem, es ist ein soziales Problem. Es verschärft soziale Ungerechtigkeiten. Wir als rosa Luxemburg stiftung arbeiten schon sehr lange an Themen wie Klimagerechtigkeit und sozial-ökologischen Umbau mit verschiedenen Partnerorganisationen, mit WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und AktivistInnen. Wir erstellen Analysen. Ähm, Studien, Artikel, Bildungsmaterialien wie Filme und organisieren Veranstaltungen wie diese oder auch Delegationsreisen. Genau, ein, kannst gleich weiterklicken. Ähm, etwas, was wir auch haben, ist ein Klimagerechtigkeitsdossier auf unserer Website, wo ihr auch viele Veröffentlichungen findet. Ähm, doch wer steckt eigentlich hinter dieser Klimaarbeit? Zum einen sind das äh, mein Kollege Steffen Kühner, den ich gerade schon erwähnt habe, als Referent in der ähm, Akademie für politische Bildung. Zum anderen das ist es mein Kollege Uwe Witt, der auch die Veranstaltung hier mit organisiert hat. Ähm, er ist Referent für Klimaschutz und Strukturwandel am Institut für Gesellschaftsanalyse. Und äh, da sie gerade anwesend ist, ist äh, möchte ich auch gerne Dagmar Enkelmann vorstellen, als ähm, Vorsitzende, ähm, die quasi auch, unsere Klimaarbeit sehr wohlwollend äh, begleitet und auch sehr, selbst sehr, sehr aktiv ist. Genau, ähm, das heißt, wir stehen ein für sozial gerechten Umbau in Deutschland, ähm, der raus aus den Fossilien geht. Da erstellen wir Studien, ähm, Analysen und Diskussionen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch ähm, oder unterstützen wir auch die Bewegung und linke zivilgesellschaftliche Organisationen, zum Beispiel über Formate wie unsere äh, Kohleprotestkarte, die ihr da unten seht, oder die erst kürzlich erschienene Asphaltprotestkarte. Das heißt, wir wollen Organisationen... Und vor allem auch Bewegungen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind im Kampf für eine soziale, gerechtere Zukunft, die äh, auf Alternativen beruht und nicht auf Ausbeutung und äh, ständigen wirtschaftlichem Wachstum. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir sowohl die Ungerechtigkeiten benennen, als auch analysieren, welche Möglichkeiten äh, und Alternativen es gibt und diese auch aufzeigen wollen. Jetzt habe ich euch äh, die Arbeit in vor allem Deutschland vorgestellt, aber wir sind auch international sehr aktiv. Ähm, gerne die nächste Folie. Und zwar haben wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Ausland in unseren Büros. Wir sind ungefähr in 80 Ländern weltweit vertreten mit 25 Büros, die sich zum Thema äh, Klimakrise und Klimagerechtigkeit ähm, genau Projekte unterstützen und arbeiten. Mit ihnen gemeinsam haben wir auch regelmäßige Treffen. Das sieht man unter anderem dort oben, jetzt per Zoom, äh, ist Es ist sehr leicht, sich auszutauschen. Äh, wir sprechen über Themen wie Just Transition, wie sie in der jeweiligen Weltregion gesehen werden, oder tauschen uns über vermeintliche Klimalösungen aus. Ähm, genau, dann ein weiteres äh, großes Projekt jedes Jahr ist die kritische Analyse der Klimakonferenzen der UN. Äh, auch unten sieht man ein schönes Bild, ähm, beziehungsweise mehrere Bilder, die quasi zur Klima äh, Konferenz sind, wo wir viel Interviews machen, wo wir eine internationale Delegation mitbringen. Genau und äh, wir veröffentlichen auch hier unsere Analysen und Handlungsempfehlungen ähm, auf unserem Dossier. Genau, aber das reicht jetzt auch schon von uns, der rosa Luxemburg stiftung Jetzt wollen wir natürlich hören, was ähm, Nick Reimer und Steffen ähm, heute uns so zu berichten haben. Folgt aber gerne unserer Arbeit auf Twitter, Instagram und natürlich auf unserem Dossier. Und zur letzten Folie noch mal etwas Kleines: Empowerndes. Ähm, genau. System Change, not Climate Change. People, not Pollute. Viel Spaß mit dem, mit der kleinen Unterhaltung. Dinges. Ja, vielen Dank an Katja, danke auch an die Leute, die jetzt hier im Podium sind und auch einen Gruß an alle, die das live gerade mitverfolgen, Dank an die Technik und auch an die Gebärdenverdolmetschung. Ganz großen, besonderen Dank aber natürlich an Herrn Reimer, dass er sich hier auf den Weg gemacht hat, sogar seinen Urlaub verkürzt hat, um heute bei uns zu sein und durch den GDL-Streik einige Strapazen hatte, weswegen wir auch jetzt hier spannende Momente hatten, ob dieses Gespräch in dieser Form zustande kommt. Ich bin sehr froh, dass es so ist. Herzlich willkommen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Dankeschön. Und nachdem wir jetzt gehört haben, was die Stiftung auf der internationalen Ebene so macht, haben wir uns heute ja für den Thema zusammengefunden, das in diesem Buch ganz klar, ich stelle es schon mal so hin, vielleicht wollen die einen oder anderen das ja danach auch ähm, sich selbst mal besorgen, ich kann es jedenfalls nur empfehlen. Die Grundlage dieses Gespräches ist eine Perspektive, die eben nicht vor allem danach guckt, was müssen wir jetzt gerade unbedingt heute tun, wo was, was gilt es für Kämpfe da draußen zu führen. Vielleicht haben einige von euch und Ihnen gesehen, dass es seit gestern Nacht ein neues Rezo-Video gibt, das hat an einem halben Tag über eine Million Klicks. Das heißt, das Thema ist aktuell, das Thema ist draußen. Was wir heute diskutieren wollen und gerade freuen, jemanden dazu haben, der sich damit vertiefter befasst hat, ist ein Aspekt der Klimakrise, der aus unserer Sicht gar nicht so häufig diskutiert wird, obwohl er das verdient hätte. Das ist nämlich die Perspektive, worauf müssen wir uns eigentlich einstellen. Also nicht die Frage, was könnte, was sollte, was geht heute, sondern wie ändern sich eigentlich die Rahmenbedingungen unseres Lebens, die natürlichen Grundlagen, aber auch der Gesellschaft und wie gehen wir damit um. Also ein großes, großes Lob, dass es heute hier klappt. Wir freuen uns sehr. Das Buch ist schon ein paar Wochen draußen und ich würde als erstes mal relativ plump fragen, wir haben ja jetzt Anfang September, der meteorologische Herbst hat schon begonnen und die Wiesen sind grün. Das ist in Berlin relativ selten, denn es hat viel geregnet. Seit das Buch draußen ist, gab es viele Leute, die, die Sie gefragt haben, naja, ist nicht dieser kalte und verregnete Sommer vielleicht doch eher ein Indiz, dass es gar nicht so schlimm ist, wie da dargestellt wird? Das ist ähm, eine naive Sichtweise. Insofern. Also Klima, Klima ist ja, sind ja Wetterbeobachtungen äh, über längere Zeiträume. Klima und Wetter sind ja zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir uns die letzten fünf Jahre angucken, dann sehen wir, dass wir eine Häufung von Extremen haben. Wir können das auch über die letzten zehn Jahre uns schon angucken. Also äh, 2010 ähm, gab es über 1000 Waldbrände in Russland. Auf der anderen Seite in Pakistan ähm, ähm, gab es äh, eine Flut, die äh, 2000 Menschen das Leben gekostet hat. Das hing mit dem Jetstream zusammen, ein Höhenwind, ein Starkwindband, was über unseren Köpfen kreist und unser Wetter bestimmt. Und dieser Jetstream, der wird angetrieben durch die Temperaturdifferenz zwischen Nordpol und Tropen. Und weil der Nordpol immer wärmer wird, 4 Grad ist es da schon wärmer geworden, sinkt diese Temperaturdifferenz. Das heißt, dieser Jetstream, der verliert an Antriebskraft. Und ähm, die extreme Dürre im Jahr 2018, die extreme Hitze im Jahr 2019, das sind genauso Jetstream-Phänomene wie eben dieser verregnete Sommer, den wir dieses Jahr hatten. Also dieses Tief Norbert, was diese verheerenden Überschwemmungen mit sich brachte, das ist eben darauf zurückzuführen, dass dieser Jetstream die Kraft nicht hatte, es weiterzuschieben. Deshalb war es stationär sehr lange an einer Stelle, regnete ab und führte eben zu diesen Verwüstungen. Also wir sehen in den letzten zehn Jahren eine Zunahme von Wetterextremen und das hat eindeutig was damit zu tun, dass der Klimawandel eben längst in vollem Gange ist. Okay, weil dann spart sich sozusagen schon die Frage, wie das denn zusammenpasst, dass Brandenburg und Berlin, also konkret diese Region, auch in dem Buch eine recht düstere Perspektive hat, was sozusagen die, die Trocken- und Hitzesituation angeht und wieso man gleichzeitig verfluten warnt. Das ist jetzt quasi schon beantwortet. Die Frage vielleicht trotzdem mal, wenn man ein Buch darüber schreibt, wie das sozusagen sich für die Bundesrepublik darstellt und so viel recherchiert, wie Sie das gemacht haben, dann stelle ich mir vor, dass auch für jemanden, der das schon eine Weile verfolgt, und das kann man ja in ihrem Fall wirklich sagen, sich doch noch die ein oder andere Überraschung ergibt. Also was sind vielleicht im Rahmen der Recherche auch Dinge gewesen, wo Sie selbst gesagt haben, das hätte ich jetzt aber tatsächlich gar nicht gedacht. Also was sind vielleicht so Effekte oder, ich sag mal, Fragestellungen, die vielleicht wir noch gar nicht auf dem Zettel haben, die dabei so rausgekommen sind. Also vielleicht nochmal zu den Beweggründen dieses Buch zu schreiben. Ja, gerne. Wir haben ja 2007 ähm schon einmal gemeinsam ein Buch vorgelegt, Thoralf Staudt und Nick Reimer. Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen. Und wir haben damals zusammengetragen, was es für klimafreundliche Alternativen zu unserem klimaschädlichen Leben gibt. Und das sind fantastische Sachen zusammengekommen. Und in dem Buch heißt es dann am jeden Kapitelende, Wirtschaft, Wohnen, Verkehr, Ernährung, das muss in den nächsten zwölf Monaten passieren. Wenn Sie sich das Buch heute angucken, können Sie diese, das muss in den nächsten zwölf Monaten passieren ganz genau noch so aktuell sich angucken. Es ist im Prinzip zum Verzweifeln, weil nichts passiert ist. Und deshalb lag nahe, wenn nichts passiert, wie geht es denn weiter? Die Perspektive des 2007er Buchs war, wir müssen die Emissionen ab dem Jahr, spätestens ab dem Jahr 2020, drastisch nach unten drücken. Und zwar weltweit so um drei, vier Prozent jedes Jahr. Nur steigen die Emissionen aber immer weiter, immer weiter, immer weiter, auf immer neue Höchststände, trotz Corona. Und da liegt natürlich die Frage nach: Ja, was heißt das denn für unsere Zukunft? Das war der eine Beweggrund. Der zweite Beweggrund war, dass wir den Klimawandel in Mal- nach Hause holen wollten, mal weg vom Nordpol. Also Klimawandel hat ja immer was mit Morgen zu tun, mit irgendwelchen Inseln, die untergehen, mit Bangladesch, mit dem Eisbären natürlich, allenfalls mal noch mit der Frage, welcher Wein denn künftig in Deutschland wächst. Ja, aber ansonsten hat ja Klimawandel mit uns überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, da hat sich eben in den letzten fünf Jahren die Perspektive ein bisschen geändert, wenn wir heute mit offenem Blick durch die, durch die Natur gehen, durch die Welt gehen, wir sehen ja bereits, wie radikal sich hier bei uns das Leben wandelt. Also ähm, wir waren paddeln an der Lahn und wenn Sie dann so auf die Berge gucken, das ist so wie bei, ähm, ja, bei diesen Außenmehlbildchen. Du hast dann immer so die Farbe 1 für grau. Überall dort, wo früher... Fichten wuchsen, hast du jetzt eins. Ja, das ist die ganzen Fichtenbestände, die sind alle grau. Das lebt nicht mehr, das ist tot, weil die Fichte ein durstiger Baum ist und Hitze nicht verträgt. Und wenn du dann eben drei Jahre lang, mit 2020, drei Jahre lang zu wenig Niederschlag hast und der Boden hat ein sehr langes Gedächtnis, dann ist es eben klar, dass die Fichte in Deutschland keine Chance hat, zu überleben. Und ja, wir sehen das. Überraschend für uns, das war ja die Frage, war beispielsweise, wie früh die Wissenschaft davor schon gewandt. hat. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2000, nein, 1996. Da hat nämlich der damalige Brandenburger Umweltminister das Potsdam-Institut für Klimafolgen besucht. War damals noch ganz jung. Und hat gesagt, wisst ihr was, wenn ihr schon in Potsdam sitzt, da mach doch mal was zu Brandenburg. Und dann schrieb das Institut eine Studie, in der steht, drinnen steht, ab dem Jahr 2040 wird Brandenburg versteppen. Sie werden in Brandenburg keine Wälder mehr finden. Und dann ist dieser Minister Ministerpräsident und sagt solche Sätze wie, ob wir hier in Deutschland ein Kohlekraftwerk abschalten oder nicht, das ist für das Weltklima ungefähr so relevant, wie ob in China ein Sack Reis umfällt. Ja? Also wir wissen es seit vielen Jahren, es fehlt eine politische Handlung und eine Akzeptanz in der Bevölkerung, die eben beispielsweise bei Wahlen mit ihrem Stimmrecht darüber abstimmen, was die Politik zu tun hat und zu lassen hat. Ja, vielen Dank. ist für mich eine der großen Überraschungen des Buches gewesen, gerade die Passagen über die Wälder und über die Ökosysteme. Natürlich hat man schon gehört, dass auch bestimmte Tierarten Probleme haben, dass die Zugvögel äh, versetzt anreisen. Aber was das sozusagen für ein komplexes System eigentlich ist und dass äh, es wirklich ein Fragezeichen ist, ob und in welcher Form überhaupt Wälder hier eine Perspektive haben, weil sie gleichzeitig enorme Trockenphasen aushalten müssen. Dafür gibt es natürlich Beispiele auf der Welt, aber es gibt halt wenig Regionen, wo starke, heiße Trockenphasen auch mit so Kälteperioden, wie sie uns bevorstehen, kombinierbar sind. Und das ist für viele der Fragen, die sich recht unmittelbar stellen, tatsächlich noch keine Antwort gibt. Das ist ja im Grunde genommen auch ein erschreckenderes Bild. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir reden meistens von anderen Teilen der Welt und stellen es für die Bundesrepublik als etwas dar, was sicherlich eine Herausforderung wird, aber die Szenarien, die hier zum Teil beschrieben sind, die sind ja doch ähm, um Ecken erschreckender und beeindruckender, als sozusagen sich das wahrscheinlich der Alltagsverstand vorstellt. Jedenfalls äh, ist das mein Eindruck. Ähm, hier würde ich trotzdem die Frage noch stellen wollen, äh, abseits sozusagen der natürlichen Prozesse, ähm, was es auch in Städten und für Gesellschaft bedeutet, weil auch das, finde ich, ist ähm, in diesem sehr, also das Buch ist nach Kapiteln durch. Äh, Sozusagen aufgeführt, wie sich das jeweils darstellt. Und für Städte und Metropolen stellen Sie ja heraus, dass es auch hier eigentlich einen Umbaubedarf gibt, den wir in dieser Form wahrscheinlich gerade noch gar nicht auf dem Zettel haben. Können Sie dazu ein paar Sachen sagen? Was bedeutet das für eine Stadt wie Berlin wahrscheinlich, wenn sich das Klima hier um mehr als zwei Grad, so ist ja, davon muss man ja gerade ausgehen, verändert? Im Buch heißt es: Städte werden kochen. Mhm. Es wird bis Mitte des Jahrhunderts. Durchschnittlich in Deutschland 2 Grad wärmer. Das bedeutet aber auch, dass natürlich die Spitzentemperaturen deutlich steigen werden. Also wir hatten jetzt in diesem Hitzesommer 2019 äh, eine Spitzentemperatur von 40 Grad. Das wird Mitte des Jahrhunderts normal werden. Also jetzt nicht normal im Sinne von, dass wir dann den ganzen Sommer lang 40 Grad haben, aber die Spitzentemperaturen, die werden dann eben 40 Grad plus sein. Also 43, 44 Grad, sowas. Ähm, das bedeutet natürlich für eine Stadt, dass sie darauf vorbereitet sein muss. Und wenn wir uns angucken, wie viele Stadtbäume in Berlin äh, gestorben sind, abgestorben sind, so ein Stadtbaum, der kühlt. Und der wächst ja aber nicht mal ebenso in fünf Jahren wieder nach. Ja? Zumal wir uns aufgemacht haben und mal gefragt haben, welche Bäume wollt ihr denn anpflanzen? Das weiß keiner. Das wissen die Experten schlechterdings nicht. Es gibt Versuche, die gemacht werden. Wir müssen mit wärmeren Wintern rechnen, bedeutet aber gleichzeitig, dass es mehr Schnee geben kann, viel mehr extreme Kälte geben kann. Dass also ein Wintereinbruch, wie wir es 2018 hatten, als Ende Februar plötzlich ein Meter Schnee fiel, das wird normal werden. Es gibt eine Studie, die ist vor in einem halben Jahr erschienen, die hat mal nachgemessen, wieso damals, Ende Februar, so viel Schnee gefallen war. Und das lag daran, dass die Barentsee, also ein Teil des Nordpolarmeers, nicht zugefroren war. Wenn diese See zugefroren ist, ist das wie ein Deckel. Aber wenn Sie den Deckel anheben, weil eben der See nicht, die, die, das Meer ist nicht zugefroren ist, dann verdunstet Wasser. Und dieses Wasser muss irgendwo hin. Und in dem Fall war es so, dass es bis Mitteleuropa zog, bis Südeuropa weiter. In äh, Kroatien gab es zwei Meter Schnee. Und das ist so ein bisschen das, auf das wir uns einstellen müssen. Diese Extreme nehmen zu. 2018, eigentlich als Trockenjahr bekannt, brachte im Wedding einen neuen Regenrekord. Da sind in, in einer Stunde 60 ähm, Milliliter Regen gefallen. Das sind sechs Wassereimer übereinander gestapelt. Und das Wasser muss natürlich irgendwo hin. Und bei uns war es so, 2019 war unser Keller voll gelaufen, Weil es eben auch wieder so extrem geregnet hat. Und das ist leider so, dass dieser Landregen, den wir da draußen in Brandenburg kennen, der sich so über einen halben Tag lang so wunderbar sanft anfühlt, das wird es in Zukunft nur noch selten geben. Es wird viel stärker, viel extremer regnen, es wird viel stärker und extremer durch, es wird viel extremer kalt, das hat wieder mit diesem Jetstream zu tun, also diese, diese nordamerikanischen Wintereinbrüche, die es 2019 gab beispielsweise, als der See zufror, als in Florida Minusgrade gemessen wurden, das war ein Einfluss dieses Jetstreams. Jetzt sagt die Wissenschaft immer noch, naja, da gibt es noch Unsicherheiten. Wir können es noch nicht ganz genau sagen. Wir sind uns zu 90 Prozent sicher. Aber wenn sich Wissenschaft zu 90 Prozent sicher ist, heißt das eigentlich, sind wir uns zu 120 Prozent sicher. Dass sich da noch Seitenfragen ergeben. Also Wissenschaft ist sich ja nie sicher. Da gibt es ja immer noch eine neue Frage, die aus ähm, einer Studie sich ableitet. Ähm, insofern, wir werden unser... Erfahrungswissen nicht mehr benutzen können. So wie Städte heute gebaut werden, das ist nicht zukunftsfähig. Ja, sie, bauen, sie bauen große Fenster, ähm, äh, grau, große B Glaspaläste, ähm, breite Straßen. Wenn Sie sich südliche Städte angucken, die haben alle kleine Fenster, die haben alle Fensterläden, die haben alle enge Straßen. Da wird, da wird geguckt, dass es Schatten gibt. Wir brauchen wärme äh, frischluft schneisen die stadt muss ganz anders durchlüftet werden wir müssen viertel die wir heute bauen wieder abreißen weil es in den städten so unerträglich heiß werden wird dass wir das wird es mit unseren heutigen infrastrukturen nicht aushalten werden es gibt heute in den usa sogenannte kühlräume beispielsweise kannst du eben in die öffentliche bibliothek gehen die gekühlt wird in diesen Jahren 2019, 2020, als es so heiß war, war es in vielen Büros einfach nicht auszuhalten. Und wenn sie dann im Homeoffice irgendwie noch feststeckten und vielleicht unterm Dach hockten, dann haben sie eine Vorstellung dafür gekriegt, was Mitte des Jahrhunderts unser Problem sein wird. Und das wird, die soziale Spaltung, äh die, das wird zu einer verstärkten sozialen Spaltung führen. Also die Dachgeschosse werden dann von Hartz-IV-Empfängern bewohnt, natürlich Klar, aber ein Dachgeschoss kannst du gar nicht so gut dämmen, dass du es da oben bei 43 Grad noch aushältst. Du musst dann natürlich irgendwie mit einer Kühlanlage arbeiten, ähm, kostet wieder Energie, kostet Geld, macht übrigens eine nicht wirklich schöne Raumatmosphäre. Als letztes vielleicht noch diese Extreme. Leider kann man sich an die eben nicht anpassen. Wir haben mit Experten gesprochen und gefragt, na könnte man jetzt nicht einfach die Abwasserkanalisationen einfach größer machen? Nee, sagen die, weil du brauchst immer eine bestimmte Durchflussmenge. Wenn diese bestimmte Durchflussmenge nicht mehr da ist, dann stinkt die ganze Stadt. Wenn du den Kanal größer machst, brauchst du eine größere Durchflussmenge. Die haben wir aber immer seltener. Also wir müssen sie eher kleiner machen. Und daran Sie, haben wir erfahren, dass es eben wirklich Fragestellungen für die Zukunft gibt, die heute leider noch nicht mitgedacht werden? Das ist natürlich jetzt alles, also wenn man das Buch liest, dann ähm, geht man da nicht freudestrahlend raus. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen, aber das wird niemanden überraschen, die oder der sich in der ähm, Vergangenheit mit dem Klimathema befasst hat. Äh, interessant finde ich äh, die zentrale These darin, dass sich sehr vieles gravierend ändern wird. Aber dass gerade für Leute, die wollen, dass sich nicht viel ändert, Klimaschutz eigentlich gerade das Mittel der Wahl wäre. Können Sie dazu noch mal was ausführen? Mein Koautor Schaut sagt immer: Klimaschutz ist Heimatschutz. Ja, also die Leute werden ständig mit äh, Veränderungen konfrontiert. Und wer will, dass sich eben nicht viel ändert, der müsste heute für Klimaschutz einstehen. Stattdessen passiert irgendwie das Gegenteil. Es kommt bei uns da draußen im, im, im brandenburgischen Dorf, wird jetzt eine Windanlage gebaut. Alle sind dagegen, weil das ihr Leben verändert. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Weil nicht genügend Windanlagen gebaut werden, wird sich das Leben von den Leuten da draußen so radikal ändern, dass wir das uns heute noch gar nicht vorstellen können. Landwirtschaft in der Form, wie sie heute gemacht wird, ist in Brandenburg schon in zehn Jahren nicht mehr möglich. Wir werden ähm, neue Schädlinge kriegen. Wir werden neue Krankheiten kriegen. Wir werden einfach dadurch, dass sich beispielsweise Mückenarten, Zeckenarten in unseren Wäldern plötzlich heimisch fühlen, die Denkefieber, Malaria übertragen können, werden ganz neue Herausforderungen an unser Gesundheitssystem brauchen. Ähm, es ist also verblüffend dass gegen Klimaschutz so große Widerstände da sind. Weil eigentlich bedeutet Klimaschutz, dass unser Leben so bleiben könnte, wie wir es kennen. Wenn sie, früher siedelte man im Tal wegen der Wasserkraft. Ja, die trieb dann die Mühle an und half den Menschen, Arbeit zu verrichten. Heute müssen sie das Tal verlassen, wegen der Wasserkraft. Das wird nicht mehr beherrschbar sein. Ich habe ähm, 2002 ein Buch über die Elbeflut geschrieben. und Damals hieß es, wir müssen jetzt anfangen, Klimaschutz zu betreiben. Weil wenn wir das nicht machen, dann wird sich das wiederholen. Und die Region da in, in Sachsen, die hatte dann 2006 die nächste Jahrhundertflut, 2013, die nächste Jahrhundertflut, ähm, es, es gab jetzt in der Sächsischen Schweiz gab's so eine 5B-Wetterlage, die gar nicht mehr in Nachrichten vorkommt. Ja, da wird ein ganzes Tal platt gemacht, das Kirnitschtal. Ähm, da das, das ist schon gar keine überregionale Nachricht mehr wert, weil das so selbstverständlich geworden ist. Wir haben alle ins Erftal und an die A geguckt, aber auch in Bayern sind Menschen gestorben. Der Juni dieses Jahres war bis dato der Monat, der am meisten Versicherungsschaden wettertechnisch in Deutschland hervorgerufen hat. Der Juni. Und dann kam der Juli. Und so wird es weitergehen. Jetzt äh, kennen vielleicht einige von uns Leute, die nicht nur in der AfD sitzen, die dann gerne betonen, der Klimawandel, der hat ja verschiedene Seiten und da gibt es auch was Gutes. Also die plumpe Variante ist, dass CO2 das Baumwachstum fördert. Es gibt aber auch... Sie hatten das vorhin gesagt, Leute, die darauf verweisen, naja, dann wachsen bald Mangos, Feigen und wir haben Weinanbau ähm, in Schleswig-Holstein. Man hätte sozusagen alles zwei Seiten. Ein Kapitel, das mich besonders beeindruckt hat, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ist der Teil zu Tourismus. Und da wird dargestellt, dass auch hier sich Veränderungen ergeben, die wir vielleicht noch gar nicht bedenken. Also vor meinem geistigen Auge war jetzt die Frage, ziehen sozusagen die Schönen und Reichen aus dem Mittelmeerraum jetzt alle nach Hiddensee und bauen dort sozusagen die Marina auf, weil man es im Mittelmeer gar nicht aushält. Was sagen Sie Leuten, die darauf verweisen, naja, es gibt doch auch Positives an diesen Veränderungen und da sind doch bestimmt auch Spielräume, die wir irgendwie nutzen können und man soll nicht alles so schwarz malen mit der Tigermückenplage in Schleswig-Holstein und äh, sozusagen den Kühlräumen und das ist ja alles so ein dystopisches Bild. Vielleicht muss man auch die Chancen darin begreifen. Was sagen Sie? zu solchen Einwänden? Also interessanterweise werden solche Einwände an mich gar nicht mehr herangetragen. Ich muss mich zum Glück damit im Moment nicht auseinandersetzen. Es gibt nichts Positives am Klimawandel. Das ist völliger Unsinn. Das Tourismuskapitel befasst sich beispielsweise mit Spanien und der italienischen Küste, mit der Mittelmeerküste. In Spanien wird es Mitte des Jahrhunderts so heiß sein, wie es heute in Nordafrika ist. Spanien wird austrocknen. Wir haben bereits heute im östlichen Mittelmeer eine zehnjährige Dürre. Das hat unter anderem dazu geführt, dass es Krieg gibt in Syrien. Die CIA hat mal in einem Factsheet über die Ursachen des Krieges festgestellt. Da ging es auch um Wasserressourcen, Zugang zu Wasser. Und jetzt hat irgendwer, die Deutsche Bank, glaube ich, eine Studie rausgebracht und da steht dann Überschrift, die Nordländer werden dies die Gewinner des Klimawandels sein. Ja. Und wir haben dann wieder mit ähm, Experten gesprochen und dann sagte einer dieser Tourismusforscher, <lacht> die Ostsee ist heute schon ein totes Meer. Es gibt kein Meer auf dieser Welt, was toter ist als die Ostsee. Es gibt in der Ostsee äh, sauerstofffreie Zonen und es gibt in der Ostsee das Problem der Algenplage. Schon heute werden Strände an der Ostsee gesperrt wegen der Alge, weil diese äh, Blaualge, wie sie geheißen wird, obwohl sie grün ist, weil diese Blaualge sich a. rasant ver ver vermehrt. Die äh, eine Zelle teilt sich viermal, teilt sich viermal, teilt sich viermal. Teilt sich viermal. Und B, dafür sorgt, dass sie unsere Haut angreift und verätzt. Und jetzt ist die Annahme zu glauben, weil die Leute nicht mehr ans Mittelmeer fahren können, weil der Familienurlaub dort nicht mehr bei 45 Grad erträglich ist. Deshalb fahren dann alle an die Ostsee. Und da sagt eben dann der Wissenschaftler, das ist grob fahrlässig, so eine Studie anzufertigen und zu sagen, die Ostseeanrainer sind die Gewinner des, des Klimawandels. Ähm, denn auch natürlich Staaten wie Norwegen werden große Probleme bekommen. Die haben wir nun nicht recherchiert, aber die liegen nahe. Wenn wir uns eben die Studien angucken, die für Mitteleuropa gelten, dann verschiebt sich da was nach Norden. Ein Problem verschiebt sich immer weiter nach Norden. Und Städte, die heute eben mit Kälteerfahrung in Oslo äh, in, in, in Norwegen oder in Schweden gebaut sind, ja, die werden dann natürlich mit, dem, mit den Temperaturen, die Mitte des Jahrhunderts dort herrschen werden, auch nicht zurechtkommen. Also insofern verschiebt sich da was. Ähm ich glaube, dieses Problem, was die AfD ähm, äh, mit diesem Thema hat, was viele Politiker übrigens haben, sie durchdringen es intellektuell einfach nicht. Das ist übrigens auch bei manchen Linkspolitikern so, leider. Auch bei manchen Grünen übrigens. Da stellt sich doch dieser CDU-Kanzlerkandidat an dem Tag, wo er Hagen besucht, die völlig weggespülte Stadt, stellt sich hin und sagt, ja, das ist der Klimawandel, deshalb tun wir ja so viel dagegen in Nordrhein-Westfalen. Und wer jetzt sagt, hä, Nordrhein-Westfalen tut was gegen den Klimawandel? Armin Laschet sagte... Wir sind das erste Land, was ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen hat. Ja gut, aber ein Klimaanpassungsgesetz hat ja mit Klimaschutz nichts zu tun. Und da steht dieser Mensch im Angesicht der Toten und des Leids und behauptet, dass seine Landesregierung sehr viel für den Klimaschutz tut und illustriert das mit dem Anpassungsgesetz an den Klimawandel. Und da zeigt sich, dass eben Spitzenpolitiker, Einfach dieses Thema nicht auf der Pfanne. Die wissen nicht, worüber sie reden. Bevor ich jetzt, glaube ich, mal versuche, hier anzuknüpfen mit der Politik, würde ich den Hinweis geben, dass ich danach eine Runde äh, öffne, dass wir dann ein paar Fragen sammeln, dass nicht nur die ganze Zeit ich äh, meine Interessen loswerden kann. Also können Sie alle schon mal überlegen. Ich wollte eigentlich genau an der Stelle jetzt an, ansetzen. Es gibt ja äh, nationalen Aktionsplan, Klimaanpassungsplan und zwar seit vielen Jahren und es wird auch von Bundesbehörden werden Studien rausgebracht und es wird ja auch in der Bundesrepublik an vielen Stellen regierungsseitig ähm, Aktivität äh, entfaltet. Nun nehme ich mal an, beziehungsweise es geht auch klar aus dem Buch hervor, dass die nicht ausreichend ist, aber vielleicht könnten wir darüber auch nochmal sprechen. Also jetzt gar nicht, wir müssen das jetzt nicht unmittelbar auf, auf irgendwelche Wahlen beziehen, aber die Frage natürlich schon, von dem, was hier getan wird, in der EU und in Deutschland, was davon taugt und was taugt eben nicht? Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, viele Leute durchdringen das gar nicht. Wie ernst ist es denn dort? Also, wir haben uns in dem Buch ja nicht mit Anpassung befasst, sondern wir haben uns in dem Buch Studien angeguckt, die beschreiben, was der Klimawandel bedeutet, Wirtschaft, Tourismus, Natur, Verkehr und so weiter. Insofern kommen wir jetzt in einen Bereich, der mit dem Buch nichts mehr zu tun hat, wo ich zuletzt auch nur relativ wenig dazu gearbeitet habe. Fakt ist, es gibt jedes Jahr einen Statusbericht Energiewende. Und es gibt jedes Jahr eine Fortschreibung der Anpassungsstrategie. Und es gibt jedes Jahr ein... Und so weiter. Es gibt jedes Jahr einen Bericht und der wird gegengezeichnet, vom Kabinett abgenickt und dann landet er in irgendeine Schublade. Das ist ungefähr so wie dieses Gutachten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge, das da mal eine Pandemie sich angeguckt hat. Wenn, Was passiert denn in Deutschland, wenn ein Kopfvirus aus Asien hierher kommt? Das haben die 2012 gemacht. Und haben festgestellt, erstens, wir haben keine Schutzkleidung. Zweitens, es gibt keine Masken bei uns. Drittens, äh, Klopapier wird wahrscheinlich relativ schnell knapp, weil die internationalen Lieferketten unterbrochen werden und das Klopapier nicht mehr in Deutschland, sondern in China hergestellt wird. Und so weiter und so weiter. Ja? Das hat also das Bundeskabinett gegengezeichnet, abgelegt und gesagt, okay. Und dann kommt es zu so einem Fall und du siehst plötzlich, es läuft genauso ab, wie dieses Bundesinstitut vorhergesagt vorher, vorher hat. Und jetzt gibt es solche Risikoanalysen für Dürre. Und es gibt eine Risikoanalyse für eine schwere Sturmflut an der Nordsee. Und es gibt eine Risikoanalyse für einen Atomunfall, für einen Chemieunfall etc. Pp. Also da kommt jedes Jahr solche Risikoanalysen raus und die Politik nimmt das zur Kenntnis zeichnet es ab, legt es ab, ohne irgendeine Konsequenz. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mich frage, wieso fordert das Wahlvolk nicht von der Politik stärker diesen Vorsorgegedanken ein? Also Politik, die originäre Aufgabe der Politik ist die Vorsorge. Sie muss dafür sorgen, dass es sauberes Trinkwasser gibt, dass es eine Müllabfuhr gibt, dass es eine Stadtentwässerung gibt, dass es einen öffentlichen Verkehr gibt. Und jetzt kommen eben auch die anderen Sachen dazu, dass sich das Klima nicht ändert. Und da frage ich mich als jemand, der sich nun seit 20 Jahren mit diesem Thema befasst, wieso gibt es keine wirkliche Klimabewegung? Okay, wir haben jetzt eine immerhin sehr spät, es gab auch 2007 mal eine, als das so auf Kopenhagen zuging und das Thema schon mal sehr präsent war. Auch da gab es eine relativ starke Klimabewegung. Aber die ist dann in sich zusammengefallen, damals wie ein Kartenhaus. Und ich habe das immer nicht verstanden, warum das so ist. Ich, mir, ist das, mir ist das unklar, warum, warum Sie, das Wahlvolk, wir als Kollektiv, nicht begreifen, was dieser Klimawandel für unser Leben bedeuten wird. Und wie nah dieses Jahr 2030 an uns ran ist, das werden Sie daran erkennen, wenn Sie heute ein Dachgeschoss sich kaufen, dann ist der Kredit in 30 Jahren abbezahlt. Aber dieses Dachgeschoss wird in 30 Jahren, wenn das Dachgeschoss dann Ihnen gehört, nur noch halb so viel wert sein. Und daran sieht man, wie stark die Zukunft schon in unserer heutigen Gegenwart wirkt. Ich hätte noch einen Haufen Fragen, aber ich habe versprochen, dass wir das öffnen. Also gerade auch zu Corona und Klimawandel und Leugnung und Verständnis gäbe es, glaube ich, viel, was wir hier noch vertiefen könnten. Ich würde das Mikrofon jetzt mal meiner Kollegin geben, die ein paar Fragen sammelt. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit jetzt nicht für längere Co-Referate, sondern stellen Sie tatsächlich Fragen. Wir würden die dann gesammelt hier beantworten lassen. Und dann hoffe ich, dass wir alle hier noch ein bisschen was mitnehmen. Bitte sehr, der Herr dort ja, danke in Schwarz. Danke, mein Name ist Max Wulsch, Gerda Weimar. Ähm, ich habe zwei Fragen. Die erste, ähm, Annalena war auch in Weimar auf dem Theaterplatz und hat sehr offen, doch recht offen, plädiert für ein grünes Wachstum. Das sei möglich, das sei ganz toll. Und Ich würde gern von dir etwas dazu hören, wie du das siehst. Und das Zweite: die zweite Frage ist eine sehr kritische. Du hast wörtlich gesagt... Einige, äh, solche Städte muss man abreißen. Äh, hast du das nur einfach so, wie gesagt, was hältst du denn von den Ressourcen, den materiellen Ressourcen, die darin schon enthalten sind, was hältst du von, den, von der ganzen Infrastruktur, von den Kosten, die es hätte, allein schon an Ressourcen, äh, das neu zu bauen, was hältst du von der, von der Bedeutung, Bestehende Städte und, und, und Stadtteile für die Bevölkerung. Wir haben hier gerade in Berlin, aber auch übrigens in Weimar, sehr viel, sehr große Probleme damit gehabt, dass so viel abgerissen wurde, weil es das Falsche war. Also Was nur daher gesagt? Also zum Ersten, ähm, ich habe nicht gesagt, dass Städte abgerissen werden müssen. Ich nein, ich habe gesagt, es müssen Dinge, die heute gebaut werden, wieder abgerissen werden. Also, wenn Sie sich Köln zum Beispiel angucken, da soll jetzt im, Nord-, im Nordteil ein neues Stadtteil entstehen. Das ist genau der Bereich, der die Stadt mit Frischluft versorgt. Wenn der Stadtteil gebaut wird, ist zumindest für die Experten völlig klar, dass die Stadtentlüftung, so wie sie geplant ist, Mitte des Jahrhunderts nicht mehr ausreichen wird. Und dann wird man wohl oder übel dort wieder eine Schneise reintreiben werden. Ich habe nicht gesagt, dass man Städte abreißen muss. Nein, nein, nein. Es geht um die Belüftung der Städte. Man wird Städte umbauen müssen, um klimaneutral zu werden, müssen wir Abriss verbieten. Wir können es uns nicht leisten, mit Beton zu bauen. Wir können uns neue Autobahnen, neue Betonklötze, das können wir uns nicht mehr leisten. Das geht nicht. Wer klimaneutral werden will, muss auf Stahl und Beton verzichten. Es sei denn, es gibt irgendwann mal tatsächlich ein grünes Verfahren. Aber dieses grüne Verfahren wird derzeit immer mit grüner Elektroenergie geplant. Die Realität sieht so aus, dass wir zwar ein einen exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach grüner Energie haben, aber nur einen sehr schmal linearen Ausbau tatsächlich von Wind und Solar. Also da ist leider in den letzten Jahren nichts passiert. Das zweite, grünes Wachstum. Ich bin da relativ kritisch. Ähm, mir hat noch niemand plausibel erklären können, was das sein soll, grünes Wachstum. Wie ziehst du dann Bilanzkreislauf? Also es geht ja irgendwie um ein Allgemeingut, um eine Almende, die genutzt wird, um nämlich den Platz in der Atmosphäre. Und wenn du diesen Platz in der Atmosphäre jetzt aufteilst, pro Kopf und Mensch, dann haben wir Demokrati demokratisch gesehen Platz für 1,5 Tonnen pro Kopf. Und ja. Und das hat der Ganar, der hat dasselbe Recht wie, wie wir, nur der Ganar stößt im Moment 900 Kilo pro Jahr aus, statistisch, und wir 9,2 Tonnen. So, und das muss man jetzt irgendwie verhandeln. Und wenn du das jetzt über einen Wachstumspfad verhandeln willst, ja, dann müsste man wahrscheinlich anfangen, erstmal in Ghana zu investieren in grüne Energie und denen eine Entwicklungschance geben. Ähm, es gibt nach meiner Kenntnis kein grünes Wachstumsmodell, was sozialverträglich ist. Zumindest wenn man Sozialverträglichkeit weltweit definiert. Und ich bin auch bei den Klimakonferenzen ähm, seit vielen Jahren dabei, habe auch ein Buch darüber geschrieben, Schlusskonferenz, Geschichte und Zukunft der Klimadiplomatie. Eine Frage, die da immer wieder gestellt wird aus dem Süden, gebt uns eu eure Technologie. Ihr wollt, dass wir uns klimafreundlich entwickeln, dann gebt uns eure Technologie. Gebt uns ein Blueprint für Solarkraftwerke. Ihr wollt doch nur, dass wir eure Solarkraftwerke, eure Windkraftwerke kaufen. Ja? Und dann sagen die Umweltminister natürlich, sorry, Kinder, das ist das Kapitalismus. Wir können da nicht einfach dahergehen und euch jetzt, so wie bei SARS-CoV, die, die, die Blaupause für den Impfstoff geben. Das, das geht doch gar nicht. Ja? Kann im kann Kapitalismus nicht funktionieren. Also wie wollen, Sie, wie wollen Sie grünes Wachstum organisieren? Und zwar so, dass es weltweit sozialverträglich ist. Ich kenne darüber kein Modell, aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet. Den oder die Expertin zu dem Thema laden wir dann bestimmt noch mal ein. Wir haben sie selbst auch noch nicht gefunden, können wir dazu sagen. Ich frage noch mal hier in die Runde. Es gibt weitere Fragen, wunderbar. Dann hören wir uns die auch an. Äh, vielen Dank. Ein bisschen lauter. Vielen Dank. Ja, okay. Ich kann, äh, vielen Dank für den Vortrag äh, oder für die Diskussion. Ich heiße Kathleen Busiano, ich bin Soziologe. Mich würde interessieren, ein bisschen beim Thema Städte zu bleiben, weil Sie haben vorhin gesagt, die Städte ähm, werden kochen. Ähm, wäre dann äh, der Umzug äh, zum Land im ländlichen Raum eine Lösung oder wäre das dann angesichts der großen Herausforderungen an die Landwirtschaft, an die Versorgungsketten, eine ganze neue Palette an Schwierigkeiten für das einfache Wohnen, so platt gesagt. Wäre das dann eine Lösung, dann aufs Land zu ziehen? Also zunächst, wenn wir uns Stadtleben und Landleben heute angucken, es ist, glaube ich, extrem ungerecht. Warum soll ein Berliner sich ins Auto setzen und durch Berlin fahren. Da gibt's, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Äh, wir müssten, glaube ich, Berlin autofrei machen. Also zumindest den Innenstadtringen. Warum soll da irgendein Mensch die Berechtigung haben, CO2 auszustoßen? Der Landmensch, dem sie auch den letzten Bahnanschluss noch kaputt gespart haben, der hat gar keine andere Chance, als sich ins Auto zu setzen. Ja? So, also wir müssten mal gucken, wo sind eigentlich in der gegenwärtigen äh, Perspektive äh, diese Ungerechtigkeiten. Und da geht es glaube ich los, dass wir eine Verkehrswende brauchen, ganz dringend. Der Verkehr ist einer der Bereiche, die seit 1990 zugenommen haben an Emissionen. Es gibt in Deutschland bei 80, 83 Millionen Menschen 42 Millionen Autos. Das ist nicht vermittelbar. Und wenn jede, jeder auf dieser Welt so leben wollte wie wir Deutschen, so verkehren wollte wie wir Deutschen, dann wäre über das Thema Klimaschutz, Kippelemente, das, das wäre schon lange durch. Ja? So, also damit geht's los. Jetzt könnte man sich vorstellen, wenn du das Landleben anders organisierst, könnte das natürlich eine Alternative sein. Also hin zum eigenen Garten und Selbstversorger und etc. pp. Es hängt immer von diesen Rahmenbedingungen ab. Wenn du mal anfangen würdest, statt wirklich klimafreundlich zu denken, und das heißt dann eben, auf eine Mobilität umsteigen, die nicht so CO2-intensiv ist, wie sie ist, auf äh, Baustoffe umstellen, die nicht so CO2-intensiv sind, wie sie sind, auf eine ganz andere, ganz andere Form des Zusammenlebens in der Stadt. Dann könnte die Stadt natürlich Perspektiven haben. Wir haben mal für ein Projekt, ähm, ich glaube, sogar Weimar-Weiß gestrichen. Da ging es um ein Pavillon für die Gartenausstellung äh, Thüringen. Und da sollte also, oder Ilmenau war es, glaube ich, da sollte Ilmenau-Weiß angestrichen werden. Paint it white war die Devise, weil eine weiße Stadt natürlich ganz anders absorbiert. Kommt aus New York diese Bewegung? Stephen Chu, Nobelpreisträger und unter Obama, ähm, Energieminister, der hat damals gesagt, paint it white. Und dann sind die Leute in New York losgelaufen und haben diese ganzen Teerdächer weiß angestrichen. Und das ist wissenschaftlich begleitet worden, tatsächlich. Diese, diese weiß gestrichenen Viertel die haben plötzlich eine andere, ein anderes Mikroklima. Ja? Und das ist eben die Frage, wie organisieren wir Stadt der Zukunft und wie organisieren wir Landleben der Zukunft. Und wenn das beides klimafreundlich ist, ich glaube, dann gibt es nochmal eine andere Perspektive auf diese, auf, diesen, auf diese Form des Lebens. Klar ist, dass die Landwirtschaft, so wie wir sie über viele Jahrzehnte in Deutschland hatten, dass die jetzt schon vorbei ist. Ja, wir hatten also in den 70er Jahren eine Million Bauern, also eine Million Bauernbetriebe. Jetzt haben wir noch 225.000. Und diese Betriebe werden immer größer. Und ähm, die, die Stelle werden immer größer, weil die Gewinnmarge immer kleiner wird und die Milch wird immer billiger und dann müssen die Bauern noch mehr produzieren und noch mehr produzieren. Und das geht aber heute schon nicht mehr und dann geben sie eben auf. Und dann kommst du da nach Brandenburg und hast eben in drei oder fünf Dörfern noch zwei Bauern. Alle anderen sind schon weg. Und weg heißt, es gibt dann dort eben keinen adäquaten Arbeitsplatz. Das heißt, die Leute pendeln in die Stadt und kommen nach Berlin und arbeiten in Berlin. Und solange sie das mit den Öffentlichen machen, Okay, aber da geht es jetzt als nächstes los. Die, die Bahn fährt nicht mit Ökostrom. Die Bahn belügt uns. Die machen einen Bilanztrick. Die haben etwas mehr Ökostrom in ihrem eigenen Netz, als es bundesweit der Durchschnitt ist. Aber die Bahn rechnet diesen auf den Fernverkehr um und sagt, unser Fernverkehr ist CO2-frei. Was auf der anderen Seite aber bedeutet, dass der ähm, Güterverkehr zu 100% mit Kohleströmen läuft. Das ist ein einfacher Bilanztrick. Und wir glauben das und lassen denen das durchgehen, weil wir es auch gern glauben wollen. Es muss ja ein paar Vorbilder geben. Okay. Ich würde vielleicht, bevor wir jetzt äh, gleich hier auch mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen müssen, noch eine Frage reinnehmen, bis wir das Mikro bei der Person haben. Vielleicht noch der Hinweis, dass am Freitag für zumindest das autofreie Berlin meines Wissens ein Volksbegehren die erste Stufe erreicht hat. Da können zumindest die von Ihnen, die in Berlin leben, vermutlich auch noch mal abstimmen und sich dafür stark machen in diese Richtung. Ähm, das so zumindest zu den Perspektiven und den äh, Initiativen, die auch versuchen in andere Richtungen zu gehen. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage, wenn ich es richtig sehe. Und die sollen natürlich gestellt werden. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Äh, kürzlich schrieb ich einen Artikel auf der äh, Webseite der Ursa Stiftung zum äh, Thema dieser A-Flut, unter anderem mit einem kleinen Absatz zu möglichen äh, Anpassungsmaßnahmen. Äh, also im Unterschied zu Klimaschutz, jetzt wirklich mal Anpassung äh, durch Städtebau und so weiter und so weiter. Da kam ein interessanter Kommentar, auf keinen Fall Anpassung diskutieren, weil das nimmt den Druck aus der Klimaschutzdiskussion. Und diese Argumentation ist mir schon öfter äh, begegnet, auch unter anderem, weil das Thema nicht so sexy ist, also mehr sozusagen für gegen die Kohle demonstrieren und für äh, erneuer, erneuerbarer sein. sozusagen. Es hat mehr Drive als über dieses Klein-Klein, fast bürokratische, was machen wir mit den Fassaden, wie kriegen wir jetzt wieder eine Außenverschattung und so. Ist, ist der Eindruck richtig, dass auch die Umweltbewegung und äh, auch bei in der Linken sozusagen eine gewisse Scheu vor dem Thema Anpassungspolitik äh, existiert, einfach weil man Angst hat, dass die Politik das nutzt, um weniger im Klimaschutz zu machen? Also die Realität ist doch, dass wir Anpassung betreiben müssen. Das ist doch Realität. Es gab da im Müglitztal bei der Elbeflut 2020, äh 2002 äh, ähnliche Bilder wie jetzt an der Arm. Und äh, dann war die Debatte dort: dürfen wir diese Häuser wieder aufbauen? Und dann ist man zu dem Schluss gekommen: nein, wir können diese Häuser nicht wieder aufbauen, weil bei der nächsten Jahrhundertflut sind diese Häuser wieder weg. Und dann hat der Staat damals, Freistaat Sachsen, die, die den Leuten das Grundstück mit dem Haus abgekauft oder mit den Resten vom Haus und man hat diese Häuser nicht wieder aufgebaut. Es gab da eine Familie, die, ähm, den, der ist sozusagen das ganze, die, das ganze Haus sozusagen unterm Arsch weggespült worden. Die wurden dann von einer Mauer gerettet. Es gab zum Schluss noch eine Mauer, die stand da, hing die so drüber und da wurden sie dann, dann ausgeflogen von so Bundeswehrspezialisten. Also ähm, wir müssen doch das Thema Anpassung diskutieren und vorantreiben und forschen und machen, weil es doch Realität ist. Also der Baum, der hier weg ist in Friedrichshain, obwohl es in Friedrichshain eine sehr tolle ähm, Aktion gab, nämlich äh, Bürger, äh, gießt eure, St eure Bäume. Und dann sind die Leute wirklich losgelaufen, da gab es so grüne Tonnen, die so an der Ecke standen. Die wurden von der Stadt, äh, Stadtwässerung wurden die befüllt. Und dann sind die Leute mit der Gießkanne losgelaufen und haben ihre Bäume gegossen. Super Sache, weil du kriegst eine Beziehung zu dem Baum. Und du siehst plötzlich, oh Mann, da oben in der Krone, da hat der keine Blätter mehr. Und plötzlich merkst du, es betrifft ja mich. Und jetzt stellt sich die Frage ganz konkret, welchen Baum pflanzen wir hier wieder hin? weil das ist a eine Kostenfrage b eine Mikroklimafrage c eine Pflegefrage also du musst ja auch einen Baum dahin pflanzen den du pflegen kannst weil ähm, wenn du jetzt eine Zypresse nimmst aus dem südlichen Mittelmeerraum äh, man weiß doch gar nicht man hat doch gar kein Erfahrungswissen wie geht man mit solchen Bäumen eigentlich um muss man die beschneiden und, und wie das so ist also es freut mich dass Sie glauben, dass Klimaschutz sexier wäre als Anpassung. Ähm, ich glaube, es ist beides gleich wichtig. Vor allen Dingen glaube ich, dass die Politiker, wenn sie über dieses Anpassungsding reden müssen, dass sie dann unter Umständen einen Pfad dazu kriegen, was Klimaschutz eigentlich bedeutet. Und ich nehme da meine Zunft mit ein. Also wenn ein Journalist nicht nachfragt, sag mal, Armin Laschet, du hast hier gerade über Klimaschutz geredet und benennst das Anpassungsgesetz als Beispiel. Also solange das, das so, so unklar ist, dann lasst uns auch über Anpassung reden, natürlich. Wir brauchen es, es ist Realität. Und es ist natürlich immer ein Link zum Klimaschutz. Vielleicht darf ich mal an der Stelle noch Gelegenheit nutzen, ähm, die Grundlage unseres Buches zu beschreiben. Ich habe auch zwei, drei Exemplare mit, falls sie, falls ich Interesse wecken konnte. Wir sind zum Deutschen Wetterdienst gefahren und haben uns angeguckt, wie Klimamodellierung eigentlich funktioniert. Und es funktioniert ungefähr so wie Wettermodellierung. Wenn Sie heute wissen wollen, wie übermorgen das Wetter in der Uckermark ist, der Wetterbericht ist zu 91 Prozent sicher. Also zu 91 Prozent können die Wetter Frösche vorhersagen, wie da das Wetter wird. Und zwar machen die das so, dass sie die Welt in kleine Quader einteilen, Kantenlänge 2,8 Kilometer, und jetzt von einem Quader in den nächsten Luftmassen verschieben. Und sie gucken sich an, gibt es da einen Fluss, verdunsteter Wasser, wie ändert sich die Temperatur, Müssen die Luftmassen über die Alpen, müssen sie da abregnen, etc. Pp. Und auf die diese Weise kann man sehr genau das Wetter von übermorgen mittlerweile voraussagen. Selbst die Sieben-Tages-Vorschau ist heute genauer als die Zwei-Tages-Vorschau in den 70er Jahren. Und bei der Klimamodellierung funktioniert es im Prinzip ganz genauso. Nur dass dort mit anderen Parametern, anderen Kantenlängen gerechnet wird und natürlich über einen viel längeren Zeitraum. Und das haben wir uns angeguckt und das Frappierende an diesem Modell, was der Deutsche Wetterdienst hat, ist, du kannst damit auch zurückrechnen. Du kannst beispielsweise das Modell fragen, wie wird das Wetter im Jahr 2000? Und dann berechnet dir das Modell, wie das Wetter im Jahr 2000 wird, und dann nimmst du dir die Messdaten aus dem Jahr 2000, legst das übereinander und stellst fest, ups, das liegt ja echt dicht beieinander. Und wenn das Modell nach hinten gut rechnet, dann kann man leider davon ausgehen, dass es nach vorne eben auch so gut rechnet. Die wichtigste, der, der wichtigste Unterschied äh, zwischen Klimamodellierung und Wettermodellierung, die Klimamodellierung braucht ein paar Annahmen. Und das sind zum Beispiel diese vier Szenarien, die der Weltklimarat vorgegeben hat. A, wir machen jetzt sofort radikalen Klimaschutz. Also nicht Kohleausstieg 2030, sondern Kohleausstieg 2022, und zwar weltweit. Das zweite Szenario ist, wir machen ein bisschen Klimaschutz. Das dritte ist, wir machen wenig Klimaschutz. Das vierte Szenario ist, läuft alles so weiter. Und jetzt sehen Sie anhand wenn Sie das Modell mit diesen vier Annahmen speisen, dass sich ungefähr im Jahr 2040, 2045 so eine Schere auftut. Es wird in dem einen Fall ganz dramatisch schlimm und in dem anderen pegelt sich das so auf 2045 Niveau, 2050 Niveau ein. Deshalb ist es leider so, dass das, was wir hier drin beschreiben, mit relativer Sicherheit tatsächlich dann unser Leben so prägen wird. Wir, wir, wir, wir würden uns wünschen, dass wir uns irren, ernsthaft. Aber es ist leider zu befürchten, dass diese Sachen, so wie sie da, da drin stehen, uns wirklich erreichen werden. Und das hängt damit zusammen, dass erstens Treibhausgase sehr langlebig sind, dass sie zweitens eine gewisse Zeit brauchen, um dort anzukommen, wo sie tatsächlich Schaden anrichten. Das heißt, das, was wir heute produzieren an Treibhausgasen, das wird erst in zehn Jahren sozusagen Wirkung entfalten. Und die für mich große Dramatik, Erkenntnis, hatten Sie mich vor uns gefragt, an der Sache ist, wir werden ein Demokratieproblem bekommen. Weil selbst wenn wir jetzt anfangen würden, radikalen Klimaschutz zu betreiben, wir werden erst im Jahr 20, 33, 34, 35 in dem Dreh, irgendwelche Effekte sehen. Bis dahin wird sich alles weiter verschlechtern. Und wenn wir uns die Corona-Zeit angucken, wo die Leute nach acht Wochen gesagt haben, jetzt reicht's, dann kann man sich vorstellen, wie schwierig es wird, Klimaschutz auf der politischen Agenda so lange so hoch zu halten, dass wirklich irgendwann mal eine Wirkung kommt. Es gibt einen gewissen Punkt, wenn wir den erreichen, deshalb zwei grad ziel wenn wir diesen Punkt erreichen, dann verselbstständigt sich der Klimawandel. Es gibt sogenannte Kipp-Elemente, 16 Stück. Ähm, eins beispielsweise ist das grönländische Meereis, äh, das grönländische Eisschild. Dieser Eisschild ist 3300 Meter hoch. Wenn Sie Wanderfreund sind und Sie gehen in die Berge, dann packen Sie sich einen warmen Pullover ein. Weil Sie genau wissen, oben ist kühler als unten im Tal. Das ist dort auch so. Wenn dieser Eisschild anfängt abzuschmelzen, dann schmilzt er von oben nach unten in immer wärmere Schichten. Dann ist völlig egal, ob wir hier anfangen, Kohlekraftwerke abzuschalten, auf Autos zu verzichten, eine Verkehrswende machen. Diesen Prozess kannst du nicht wieder anhalten. Und jetzt sagt die Wissenschaft, stopp Leute, dieser Prozess hat gerade begonnen. Im letzten Jahr sind 600 Kubikkilometer nein, 2019, 600 Kubikkilometer Eis auf Grönland geschmolzen. Werden Sie sagen, 600 Kubikkilometer? Na und? Das ist eine Strecke von Hamburg nach München, 100 Meter breit und 10 Kilometer hoch. So hoch wie Flugzeuge fliegen. Das ist 2019 auf Grönland abgeschmolzen. Und das Erschreckende daran ist, dass es 2014 erst halb so viel war. Das heißt, da ist plötzlich schon was in Gang gesetzt. Und wenn dieser Eisschild, alleine dieser eine Eisschild, wenn dieser Eisschild abschmilzt, dann steigt der Meeresspiegel um sieben Meter. Emden liegt 1 Meter hoch. Jetzt kann man vielleicht noch einen Deich mal etwas höher bauen. Aber der grönländische Eisschild ist ja nicht das einzige Eisschild. Wenn Sie sich alle Eisschilder hernehmen, dann ist dort so viel Wasser gespeichert, dass der Meeresspiegel, wenn diese Eisschilde abtauen, um mehr als 50 Meter ansteigt. Berlin steht dann größtenteils unter Wasser. Düsseldorf ist weg. Magdeburg ist Küstenstadt. Das wird jetzt nicht bis Ende des Jahrhunderts passieren. Weil physikalisch kann der Meeresspiegel jedes Jahr nur um maximal anderthalb Meter ansteigen. Aber wir lösen heute diese Entwicklung aus. Und du kannst die nicht wieder anhalten. Es sei denn, es gibt mal wieder eine Eiszeit und Hamburg wird unter einem drei Kilometer dicken Eispanzer begraben. Aber ob das jetzt die lohnende Alternative ist, weiß ich nicht. Wir setzen heute Dinge in Bewegung, Dinge in Gang, die das Gesicht der Erde für viele Jahrtausende dramatisch verändern wird. Es sei denn, wir machen jetzt wirklich sofort radikalen Klimaschutz. Und vielleicht das als letzte Bemerkung, warum das wichtig ist, dass wir Deutschen mal anfangen. Das erste deutsche Klimaziel wurde im November 1990 beschlossen. Das Kabinett Kohl beschloss damals, dass die alten Bundesländer ihre Treibhausgase bis zum Jahr 2005 um 30% Prozent reduzieren sollen tatsächlich reduziert haben die alten Bundesländer um 2%. Und die Experten haben uns das damals so erklärt, wir Deutschen zeigen der Welt jetzt mal, dass A, Wohlstand und Klimaschutz zusammengeht und dass wir quasi als ja nun Kriegsverursacher auch mal einen positiven Beitrag zur Welt leisten können. Das war sozusagen wirtschaftspolitisch-strategische Außenpolitik, die man damit machen wollte und es führte unter anderem dazu, dass das Weltklimasekretariat nach Bonn vergeben wurde. Helmut Kohl verfolgte damals also so eine Doppelstrategie. Erstens wollte er Bonn zur, äh, zur UN-Stadt umbauen, obwohl wir ja mit Genf eigentlich eine UN-Stadt haben. Ähm, das ist ihm gelungen. Da gibt es jetzt eine Europa Uni, eine un-universität das sekretariat für die konvention gegen die wüstenbildung ist da angesiedelt das un- sekretariat eben für den klimaschutz genauso wie für die artenvielfalt sitzt in bonn da gibt es mittlerweile ich glaube 3000 mitarbeiter bei der uno also das ist es hat sich sozusagen gelohnt was halt fehlt ist klimaschutz ja, also die deutschen haben seit ja, der rot-grün, ersten Legislatur einfach vergessen, Klimaschutz zu betreiben. Ja, jetzt kann man sagen, drei, vier, fünf Prozent sind ja dazugekommen. Und ja, wegen Corona haben wir sogar unser 20-Ziel 20 geschafft. Aber das wird in diesem Jahr so stark steigen, so stark steigen, dass wir das Vor-Corona-Niveau wieder übersteigen. Also wir werden einen Zuwachs in diesem Jahr in Deutschland an Emissionen haben, dass wir auf einem Platz landen, der noch vor Corona liegt und deutlich über dem ist, was wir quasi der Welt verpflichtend, mit dem Paris-Protokoll verpflichtend, angeboten haben. Minus 40 Prozent bis 2020, minus 55 Prozent bis zum Jahr 2030. Wir schaffen jetzt die 2020 40 Prozent nicht. Wir werden auch die 2030 55 Prozent nicht schaffen. Das ist völlig klar, weil... Diese Ausbaupfade, die wir jetzt haben, die können dieses Ziel niemals erreichen. Ja, vielen Dank für dieses eindrückliche Schlusswort. Ich hatte angekündigt, es ist kein so freudvolles Thema, aber um etwas dagegen zu tun, ist es sicherlich notwendig, sich einfach mal mit den Dingen zu konfrontieren, die dort potenziell auf uns zukommen und zu analysieren, wie die Sache gerade ist. Ich danke Ihnen, dass Sie heute uns dabei geholfen haben, hier mal einen Einstieg in die Debatte zu bekommen. Verweise nochmal auf das Buch und die Möglichkeit, hier auch im Nachgang noch Gespräche zu führen. Und bedanke mich vor allem, dass Sie gekommen sind. Bedanke mich auch bei der Technik, bei der Gebärdenverdolmetschung und natürlich auch bei Ihnen, dass Sie der Diskussion beigewohnt haben, hier live und auch vom Videostream. Äh, vielen Dank, einen schönen Abend und eine Diskussion, die wir sicherlich an anderer Stelle und vielen anderen Stellen fortführen werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie das in der Rosa-Luxemburg-Stiftung tun. Und ähm, bedanke mich. Auf Wiedersehen.